Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Begrüßung. Ähm, ja, mein Titel ist E-Learning zwischen Lehrinstrument und Bildungsraum und ich äh, möchte heute in dem Vortrag so ein bisschen die Perspektive auf E-Learning und auf ähm, Bildungsprozesse ähm, mit Medien so ein bisschen ähm, verschieben und zwar von der klassischen instrumentellen Perspektive auf eine Perspektive von Bildungsräumen. Und äh, wenn man sich die Projekte anschaut, die hier ähm, in diesem Rahmen, in diesem und auch im letzten Jahr ausgezeichnet worden sind, und durchgeführt worden sind, Man wird man feststellen, dass es einige Parallelen in beide Richtungen gibt. Ich aber die Perspektive von, also des Bildungsraums nochmal deutlicher herausstellen möchte, weil das eine Position ist, die oftmals dem Verständnis von E-Learning so ein bisschen entgegensteht. Ich werde ganz kurz mit einer Einleitung beginnen, Medien als Lehrinstrumente kurz entfalten und werde dann in einem kleinen Exkurs auf Schulen ans Netz eingehen. Das kennen Sie vielleicht, weil das ein prototypisches Projekt ist für Medien im Bildungsbereich, an dem man erkennen kann, was sich eigentlich durch den Einsatz neuer Medien verschiebt? Und werde dann ganz kurz skizzieren, wie man Medien als Bildungsräume verstehen kann und werde ein Fazit ziehen. Ich beginne mal so mit dem allgemeinen Zusammenhang von Medien und Lernen und Lehren. Und ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht aus dem Frührationalismus: Radke. Ich kann es kurz durch. Also, es geht um eine bestimmte Gestalt, die man sich einbilden soll. Und es wird verglichen mit einem fliegenden Drachen. Und gemeint ist hier Europa. Ähm, als ein Beispiel dafür, wie, wie tief eigentlich das Verständnis von Medien mit dem verbunden und verknüpft ist, was man so als Lernen generell bezeichnen kann. Über den Punkt sind wir natürlich jetzt lange äh, weg oder hinaus, Abbildung überhaupt als Medien zu begreifen. Sie haben hier heute Morgen zehn Jahre zurückgeguckt. Ich gucke jetzt hier mehrere hundert Jahre zurück. Und da stellt man fest, das ist ein Punkt, den man schon mit Medien gar nicht mehr verbindet. Ein zweites Beispiel habe ich mitgebracht, das ist ganz interessant zu sehen, das ist schon wieder einige hundert Jahre später, das sind Langenscheids Lehrbriefe. Das ist die Idee, eine Sprache über ein bestimmtes Medium und hier über Text zu lernen und zu lehren. Interessant zu sehen, also aus unterschiedlichen Perspektiven natürlich interessant zu sehen, aber ein interessanter Aspekt ist, dass selbst in den Lehrbriefen immer darauf hingewiesen wurde, dass man eigentlich sich aber noch an einen Lehrmeister wenden sollte. Also man hat seine eigenen Methode, Lehrbriefe, nicht so recht getraut. Und wollte es nochmal absichern. Das ist natürlich auch ein Phänomen, was man im E-Learning wiederfindet. Und ein weiteres Beispiel, ein Zitat, wo es darum geht, Medien... In eine allgemeine Geschichte einzusortieren von technologischen Innovationen und die wird hier verglichen mit der Bedeutung des Rades und der Dampfmaschine. Und jetzt wäre natürlich die Frage, von was für Medium wird hier gesprochen? Amerikanische Versteigerung, jemand eine Idee? Und das sind Talk Achso, Entschuldigung. Talking Pictures. So, es ne? ist von 1933 und die Idee, dass Talking Pictures, also Tonfilm, das Erziehungswesen komplett revolutionieren wird, würde. Und auch da kann man erkennen, dass oftmals Medien mit vielen Hoffnungen verbunden sind, die sich aber in der Form nicht unbedingt immer bewahrheiten müssen. Auch wieder ein Element, was aus E-Learning ja ähm, relativ deutlich wird. Und mein Lieblingsbeispiel ist der Promenta boy Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch naja, daran erinnern kann oder es vielleicht schon mal gesehen hat. Das ist ein typisches Beispiel für eine programmierte Unterweisung aus den 70er Jahren oder jetzt dieses Modell hier von 63. Das ist die Idee, Lernen, in eine bestimmte Form zu bringen, um das zu ökonomisieren, schneller zu machen, effektiver zu machen. Der prumenta ist so ein kleiner Apparat. Sie sehen hier links und rechts, man kann kurbeln und man kurbelt sich an die erste Stelle und dann wird, eine Frage oder wird erst ein Input gegeben, ein Text, dann kurbeln Sie zu Fragen weiter, je nachdem, wie Sie sie beantworten, kurbeln Sie zu einer anderen Stelle, da wird gesagt, die Antwort war richtig oder falsch, wenn es falsch war, werden Sie auf andere Informationen verzweigt und so weiter und so kurbeln Sie sich durch dieses Programm. Also das ist wirklich die eigentliche originäre Bedeutung von Scrollen übrigens. Und äh, die Idee ist, dass Sie sich über diese Art und Weise einen Gegenstand erarbeiten. Äh, mein Beispiel, was ich im Büro habe, ist das Rechnen mit dem Rechenschieber. So, und da sehen Sie auch, das hat sich mittlerweile ge äh, gewandelt, also diese Form von Lehren und der Inhalt auch. Rechnen mit dem Rechenschieber ist nicht mehr Gegenstand vom Curriculum. Okay, also da sieht man an diesen Beispielen, dass das Verhältnis von äh, Lernen und Medien auf jeden Fall so also komplex ist, dass es unterschiedliche Ansätze gibt und dass viele Hoffnungen damit natürlich verbunden werden, die wahrscheinlich nur teilweise einlösbar sind. Und insofern müsste man wahrscheinlich vorsichtiger sein und nicht so schnell von Revolutionen sprechen. Das würde sich im besten Fall ein paar Jahre später herausstellen, ob das wirklich eine war. Alles, was ich Ihnen hier gezeigt habe, war eine Revolution. Also der Bezeichnung nach. Und dann müsste man überlegen, inwiefern das natürlich im Nachhinein so bezeichnet werden würde. Für den Promenterboy boy kann ich schon mal ganz, ganz, ganz klar davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist und auch nicht war, wahrscheinlich auch nicht mehr werden wird. Also die Zeit des Promenterboys boys ist leider abgelaufen. Okay, bevor ich jetzt gleich mit der, mit der mediendiaktischen Perspektive beginne, möchte ich einmal noch ganz kurz den Kontext herstellen über Medien im Bildungssystem. Und das ist interessant zu sehen, weil es die Diskussion um E-Learning unmittelbar beeinflusst. Es gibt eigentlich, kann man sagen, drei Ebenen, auf denen der Zusammenhang in der Regel diskutiert wird. Die erste ist eine gesellschaftliche Ebene. Da sagt man ja, Einsatz von Medien ist natürlich zentral in einer Gesellschaft, die auf Wissen basiert. Also Wissensgesellschaft wäre das Stichwort. Berufsbezogene Argumentationen würden eher in den Fokus stellen, dass es eigentlich kein Berufsfeld mehr gibt, in dem beispielsweise jetzt Computertechnologie keine Rolle mehr spielt. Wenn ein großer Bau entsteht, zum Beispiel hier in Frankfurt, eines der ersten Dinge, die gemacht werden, es wird ein Server aufgesetzt. Und selbst Maurer und andere Personen ähm, haben zentral mit Computertechnologie zu tun. Transformatorisch ähm, auf Institutionen bezogen, da ist man schon wieder sehr dicht an der Universität, man hofft also, dass man durch den Einsatz von Medien, beispielsweise Institutionen an sich, aber auch Mitglieder auf eine bestimmte Art und Weise, äh, sag ich mal, neutral verändert. Und pädagogisch-didaktisch, dann ist man schon wieder sehr dicht am Thema E-Learning, wird meistens verbunden mit solchen Begriffen wie Unterrichtsentwicklung, Hochschulentwicklung, eine andere Lernkultur, also Steigerung von Lernergebnissen und so weiter. Und diese Ebenen sind natürlich vermischt, also an der Universität hier beispielsweise finden Sie alle in unterschiedlichen Ausprägungen, die hängen auch mit Fachbereichen zusammen. Fachbereich, von dem ich komme, wir sprechen hauptsächlich von dem pädagogisch-didaktischen Teil, der andere, also der andere die anderen Elemente würden für uns eher den Kontext bilden, aber nichtsdestotrotz wichtig. Der Punkt, wenn man, wenn man so auf Medien schaut, kann man, könnte man grob unterscheiden unterschiedliche Konzepte oder Verwendungsweisen. Das habe ich mal hier mit dem Hammer und auch mit diesem, das ist ein Katalysator, etwas verdeutlicht. Und zwar ist die Idee, wenn man das so transformatorisch denkt, dass man eine bestimmte Änderung mit Medien hervorruft, wie das oftmals implizit mit der Metapher von so einem Katalysator verwendet. Der Katalysator steht dafür, dass natürlich ein Stoff in der Form geändert wird, ohne dass sich der Katalysator ändert. Und die Ausgangsthese wäre in dem Fall, dass es so etwas wie einen Automatismus gibt. Das kann man an Schulen gut beobachten, an Hochschulen übrigens auch. Dann ist die These, dass man durch Einführung von Computertechnologie beispielsweise die Universität in eine bestimmte Richtung lenkt oder einen Fachbereich. Da wäre ich auch vorsichtig, also ich glaube, die Metapher des Katalysators trägt da nicht und der Automatismus, da glaube ich auch nicht dran. Und es, hat, also es gibt viele Beispiele dafür, sehr viele gute, auch viele schlechte. Man kann natürlich mit neuen Medien und mit E-Learning unglaublich rückschrittigen Unterricht und Lehre machen. Das ist gar kein Problem. Aber darum geht es heute nicht. Die zweite Perspektive ist die eines Hammers, das zielt so ein bisschen auf eine instrumentelle Verwendung, da werde ich gleich nochmal genauer darauf eingehen, auf die Idee, dass man so ein Instrument hat, um ein genau definiertes Ziel umzusetzen und ein Ziel zu erreichen. Dann ist man so ein bisschen in dem Bereich Steigerung von Effektivität, Effizienz und so weiter. Man hat ein, ein Mittel wie den Hammer und äh, als Gegenstand wegen mir einen Nagel und ähm, die Idee ist klar, was man damit macht. Es ist ein Instrument, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und auch das werde ich dann im Folgenden nochmal entfalten, glaube ich, ist für Computertechnologie insgesamt nicht angemessen. Ich mache einen ganz kurzen, aber wirklich einen ganz kurzen Rückblick auf den Zusammenhang von Medien und Lehre und ich starte mal bei äh, Comenius, der passt an dieser Stelle besonders gut, äh, weil es erstmal hinreichend lange zurückliegt und ähm, weil eigentlich, wenn man hier erkennen kann, was sozusagen die, die, Grund, ähm, die Grundidee oder das grundlegende Ziel von E-Learning in vielen Bereichen ist und nicht nur von E-Learning. Das ist die Idee, allen Menschen, also alles allumfassend zu lehren. So, das ist das Ziel von Comenius hier in der Form und das setzt sich natürlich fort bei ganz vielen E-Learning-Projekten, Produkten, E-Learning-Strategien und so weiter. Findet sich an, in unterschiedlichen Ausprägungen an Universitäten wieder, auch die Frage, ob das alle und um, alle umfassend, müsste man nochmal genauer darüber nachdenken, aber ich würde schon sagen, dass es eine Perspektive ist, die sich durch Lehren und Lernen durchzieht und die sich speziell im Bereich von E-Learning immer wieder findet. Und ach so, das hatte ich vergessen, rasch angenehm und gründlich auch noch. So, da ist man dann in dem Bereich, so, was man heute so mehr als Edutainment. Und dann, dann würde ich sagen, das ist ungefähr so das, was, was im besten Sinne, wenn Sie Lehrer sind, dann würde ich sagen, ja, das ist ein Idealzustand. Also wenn man den erreichen könnte, vielleicht sogar noch mit Hilfe von Medien, dann, dann hätte man sozusagen den optimalen Zustand erreicht. Ein zweites Beispiel auch von Comenius ist der Orbis Sensualium Pictus. Das ist sozusagen Multimedia, das sind neue Medien von 1658, ein unglaublich erfolgreiches Buch, weil es zwei Elemente zusammenbringt, die für uns heute selbstverständlich sind. Jetzt hier Druck mit Text. Das ist über viele, 100 Jahre muss man ja sagen, verkauft worden, sozusagen ein Standardwerk. Lebt von der Kombination von Text und Bild. Im Rückblick natürlich besonders wichtig, weil viele Dinge, die da dargestellt sind, die gibt es gar nicht mehr. Bestimmte Arten von Manufakturen. Und damals natürlich ein neues Medium, man kann sagen, es ist Multimedia. Ähm, wurde auch über lange Zeit äh, gut verkauft, also wenn Sie jetzt beispielsweise bei einem namhaften Schulbuchverlag ein Konzept vorlegen können, was über 200, 300 Jahre publiziert und verkauft werden kann, ähm, dann sollten Sie sofort, Sie sollten sofort rausrennen. Ja. Aber auch das steht zur Diskussion. Ähm, ah. <lacht> okay. Ja. Aber auch das steht zur Diskussion, also die, diese Verbindung von Lehre, von Lernen mit Text, die ist nicht selbstverständlich. Jeannette Böhme beispielsweise, eine Publikation von 2006, Schule am Ende der Buchkultur. Das ist auch eine Diskussion an der Uni, inwiefern eigentlich Uni und Universität nach wie vor ein Buchstudium ist und Buchkultur. Und das ist ja gerade im Umbruch. Wenn man jetzt über den Bereich von Mediendidaktik nachdenkt, ist es so eine äh, Schwierigkeit, der man begegnet, dass es natürlich äh, von Mediendidaktik selbst ist, ein relativ neuer Begriff. Also, Comenius spricht nicht von Mediendidaktik. Und es gibt ganz viele Begriffe, die was Ähnliches meinen, die nicht äh, identisch sind, ähm, aber die halt auch so einen historischen Ablauf verdeutlichen. Und insofern ähm, das fällt so ein bisschen nochmal weiten. Ähm, ich kann jetzt hier an der Stelle nicht darauf eingehen, einzelne Begriffe rauszugreifen, und es nochmal deutlicher zu machen. Das wäre nochmal ein, wär noch ein extra Vortrag. Ich möchte nur an der Stelle darauf hinweisen, dass diese Beschäftigung mit Medien natürlich zu einem Markt geworden ist. Und wenn Sie mal beispielsweise bei der Didakta vorbeischauen, dann werden Sie sehen, dass es da nicht nur um Lehren und Lernen geht, sondern dass es einen großen Teil auch darum geht, in einem ökonomischen Kontext zu bestehen, als Verlag beispielsweise. Okay, auch das kann ich leider nicht ausführen. Ich möchte zwei andere Punkte äh, nochmal ähm, noch betonen, und zwar die Unterscheidung von Lehr- und Lernmedien. Das ist eigentlich eine relativ alte, ich habe mal ein, ähm, ein, äh, ja, ein Zitat mitgenommen hier, das ist ein Beispiel von 1914, aber es zieht sich durch. Und das ist auch eine ein, äh, Unterscheidung, die gegenwärtig ähm, uns immer noch verfolgt. Äh, Medien in den Händen von Lehrenden und von Lernenden. Und ich habe im letzten Jahr eine schöne und eine interessante Untersuchung gelesen von BITKOM. Da stand drin, dass 98 Prozent der Lehrenden an Schulen Medien verwenden, neue Medien verwenden. Allerdings zur Unterrichtsvorbereitung. Also nicht im Unterricht selbst, sondern zur Vorbereitung. Jetzt können wir überlegen, wie die Zahl wohl wäre, wenn man von Lehrenden der Uni spricht. Ich würde auch vermuten, dass die Zahl derjenigen, die zur Vorbereitung mit, mit Internet beispielsweise arbeiten, das dürfte fast umfassend sein aber die Form des Einsatzes in Lehre ist davon nochmal unterschieden und die dürfte deutlich geringer anzusiedeln sein. Also die Unterscheidung von lehr lernmedien medien Und ähm, interessant ist zu sehen, dass so eine Art von Unterscheidung, die ja nur sehr grob ist, äh, dass die auch in der Geschichte von Mediendidaktik vielfach differenziert worden ist. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht von Peter Petersen, so aus dem reformpädagogischen Kontext, der spricht dann auf einmal von Arbeitsmitteln, und er sagt, das sind Arbeitsmittel, das ist ein Gegenstand, der in möglichst eindeutiger didaktischer Absicht geladen ist, damit sich das Kind frei und selbstständig dadurch bilden kann. Das heißt, es ist eine ganz bestimmte Art von einem Medium, was da vorgeschlagen wird. Und auch schon diese Punkte hier mit frei und selbstständig, dann sieht man doch deutliche Bezüge, oder kann man sehen, zur Diskussion um E-Learning. Also wenn es darum geht, Umgebung, ich werde noch später darauf zurückkommen, zu entwickeln, die auch eine gewisse, die gewisse Freiheitsgrade enthalten, um überhaupt einen Lern- oder einen Bildungsprozess zu ermöglichen. So, und da ist man dann ähm, auf einmal auf einer, auf einer ganz anderen Ebene, eine ganz andere Perspektive, wenn man auf solche Medien und Arbeitsmittel, wie das hier Petersen nennt, schaut. Ich habe mal so ein bisschen entfaltet, was er sagt. Also die haben einen Anreiz zur Beschäftigung, äh, man erkennt, was damit zu tun ist, also der rechte Gebrauch und die rechte Verwendung, die rechte Lösung. Es gibt Anreize zur Wiederholung, Anreize zum Weitergehen. Eine wertvolle Arbeitshaltung wird dabei anerzogen und diese Arbeitsmittel helfen dem Lehrer, das Kind in der individuellen Art hier zu erkennen, wie es heißt und besser zu verstehen. Also man könnte das reformulieren für ein Programm für E-Learning, sogar mit dem siebten Punkt, mit einer so einer Art diagnostischen Komponente. Und dann ist man natürlich auf einer ganz anderen Ebene, einen ganz anderen Anspruch an Medien, als das beispielsweise der Fall ist, wenn ich in einer Vorlesung ein Video zeige. Also nichts gegen Videos in Vorlesung, aber das ist eine andere Ebene hier. Gut. So viel vielleicht nochmal zu der Unterscheidung von Lehr-Lernmitteln und Medien und dann diese andere Perspektive auf Arbeitsmittel. Ich werde gleich nochmal bei den Bildungsräumen daran anschließen. Wenn man jetzt aus einer sehr didaktischen Perspektive guckt, und dann würde man vermutlich starten können bei Wolfgang Klafki. Ich weiß nicht, ob Ihnen das vertraut ist, Unterscheidung von Bildungsinhalt und Gehalt und so weiter. Und da gibt es eine relativ lange Diskussion auch in der Medienpädagogik und in der Pädagogik, wie eigentlich der Stellenwert von Medien einzuschätzen ist. Und bei, bei Klafki beispielsweise kommt das erstmal in der Form gar nicht vor. Oder nur am Rande, muss man sagen. Es ist so, dass sich Klafki in seiner Didaktik eher darum beschäftigt, was allgemeine Ziele von Erziehung und von Lernen sind, also auf einer übergeordneten Ebene, und weniger um die Medien selbst. Gegenwartsbedeutung, Zukunftsbedeutung, exemplarische Bedeutung, das sind Stichworte von Klafki. Und die Frage der Medien ist dann reduziert auf, wie das hier eingekreist, schwer zu lesen wahrscheinlich ist, Zugänglichkeit und Darstellbarkeit, unter anderem in und durch Medien. Da also werden Medien zu einer, einer Randfrage, was aber auch an der Perspektive liegt. Also der Blick ist auf was Größeres sozusagen, übergeordnetes gerichtet, auf ein allgemeines Ziel, was man verfolgt. Und auch das ist eine Unterscheidung oder ein Punkt, den man ja bei E-Learning häufig findet, es ist natürlich immer eingebettet in den Kontext und es, in der Regel gibt es ein übergeordnetes Ziel und das ist auch noch erklärbar oder reflektierbar. Eine Stelle, wo sich das in der pädagogischen Auseinandersetzung sehr stark dann verändert und Medien wirklich zum Kernpunkt werden, das ist in der Lehr lerntheoretischen Didaktik von Heimann Otto Schulz aus den 60er Jahren, kann man relativ genau erkennen, auch so als Geburtsstunde des Begriffs Medienpädagogik. Und man sehen Sie, ist auf einmal das Medium ein wesentliches Element Neben vier anderen Elementen. Entscheidungsfelder werden die hier genannt. Das sind die also Felder, in denen Lehrende Entscheidungen treffen bei der Planung von Unterricht. Und da sehen Sie, Intention, Inhalt, Methode und Medium gehört auch dazu. Also dann kann man, also in so einem Schnelldurchlauf kann man sagen, dass ist das Medium von sehr starkem Randbereich ziemlich ins Zentrum gewandert. Eins, ein bestimmender Faktor von vieren. So, die Pfeile zeigen, dass es interdependent ist. Und. Äh, damit bleibt aber der Heimann Otto Schulz gar nicht stehen und ich habe nur mal einen kleinen Punkt rausgegriffen aus den Ausführungen, der sehr aktuell eigentlich ist. Medien werden hier nicht inhaltsneutral gedacht, sondern konstitutiv. Also Denken über Inhalte als lehrbare impliziert das Methodische und die Medienwahl. Das heißt, es ist nicht so, dass man von einem neutralen Medium spricht, was dann zu Unterricht oder zu Lehre, zu irgendwelchen Zielen hinzukommt, sondern hier wird von einem bilateralen Status gesprochen. Das heißt, das, was lehrbar ist, das verändert sich auf dem Hintergrund von Medien, und zwar konstitutiv. Das ist nichts, was man irgendwie als, als irgendwas, was im besten Fall dazukommt oder als nice to have hat, sondern es ist konstitutiv. Und auch das kann man im E-Learning gut beobachten. Es gibt Dinge, die wahrscheinlich vor, vor 10, 20 oder 25 Jahren gar nicht Gegenstand von Lehre waren, weil die so in der Form, wie man das heute beispielsweise aufgrund von Medien macht, gar nicht umsetzbar waren. Dann könnten wir jetzt eine Diskussion anschließen, was solche Bereiche sein könnten. Ich glaube, man kann es deutlich sehen im Bereich von Simulationen. Gut. Kleiner Exkurs zur mediendaktik Ich hatte eben schon davon gesprochen, ich beginne mal mit so einer ganz allgemeinen Definition von Gerhard Tuleczeki, der sagt, Mediendidaktik, da geht es im Prinzip um Gestaltung und Verwendung von Medienangeboten und der Punkt ist hier, zur Erreichung pädagogisch gerechtfertigter Ziele. Man geht davon aus, dass es ein pädagogisch gerechtfertigtes Ziel gibt. Dann frage ich in der Vorlesung immer, kennen Sie eins? Ich hoffe, dass wenigstens einer eins sagt. Was könnte ein pädagogisch gerechtfertigtes Ziel sein, was angestrebt wird? Und das wird mit Medien umgesetzt. Also man denkt sozusagen vom Ziel her und sucht sich die Mittel aus, es zu erreichen. Gestaltung und Verwendung hebt ein bisschen darauf ab, dass Sie solche Produkte natürlich selbst erstellen können oder Sie benutzen welche, die schon erstellt wurden. Sie können aus dem Fernsehen ein Video mitschneiden und in der Vorlesung zeigen, Sie könnten aber selber auch einen Film erstellen. So also ist das ein bisschen gedacht. Und die Kernidee von Mediendidaktik ist jetzt, dass man durch diesen Medieneinsatz Lernende und potenzielle Lerngegenstände in ein Spannungsverhältnis, in ein didaktisches Spannungsverhältnis bringt. in also eine Form, die eine Auseinandersetzung erst ermöglicht. Potenziell bedeutet hier, dass das gar nicht immer funktioniert. So, wenn ich hier zum Beispiel an meine Vorlesung denke, da würde ich sagen, ja, das Spannungsverhältnis, was ich da versuche aufzubauen, naja, kann ich großzügig sagen, dass äh, bei der Hälfte funktioniert es. Und eine andere Hälfte macht andere Dinge, äh, ganz andere Dinge. So, ne? Das ist also sozusagen, das wäre ein ehrgeiziges Ziel, das zu erreichen. Wenn man das jetzt aus der mediendidaktischen Perspektive entfaltet, also, dann kann man sagen, es geht um eine Passung von medieninternen und medienexternen Faktoren. Medienintern wäre sozusagen die Struktur des Mediums, also die grundlegenden Eigenschaften des Mediums, und auf der anderen Seite medienextern alles, was Kontext ist, Zielgruppe. Und so weiter. Und da sehen Sie schon, dass die Eigenschaften der Medien hier eine zentrale Rolle spielen. Hier könnten Sie dann unterschiedliche Medien einsetzen, dann könnten Sie überlegen, was sind denn eigentlich die Grundlagen von Wikis, von Blogs und so weiter, von Netzwerken, von Simulationen und so weiter. Und die würden Sie dann versuchen, in dieses Passungsverhältnis zu bekommen. Und zwar so, dass es natürlich irgendwie dieser Eigenstruktur von Medien entspricht. Simulationen sind ein gutes Beispiel. Sie können natürlich mit Simulationen arbeiten, um bestimmte Thesen äh, erstmal zu generieren und zu überprüfen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann aber hier vorne auch eine Simulation zeigen, als eine Art Anschauungsobjekt, wie, einen, wie ich ein Video zeige. Natürlich ist das möglich, und dann würden Sie aber sagen: Na gut, aber eine, eine Simulation kann eigentlich mehr. Warum machen wir nicht was anderes damit? Mehr. Ja, der andere Einsatz als eine Visualisierung ist trotzdem möglich. Und. Es ist wie eben auch. Es geht um eine lernwirksame Passung. Wie bringt, bringt man das eigentlich zusammen? Und immer, wenn man um, äh, über den Einsatz von Medien beispielsweise in Lehre spricht, spricht man eigentlich genau über, diese, über dieses Verhältnis. Ich komme mal zu den Medien, ach, manchmal, zu den Medienexternen Faktoren, also aus der Brille von Mediendidaktik alles, was nicht Medium ist. Und da hat es ja heute Morgen auch schon bei Frau Brühl ein paar Hinweise gegeben. Ähm, mit dem Aspekt von Umgang mit Diversität, Heterogenität, das ist alles, was man als Zielgruppe kennt, Differenzierung, Adaptierung, Förderung und so weiter. Das wird hier reinfallen, das möchte ich aber an der Stelle gar nicht ausführen. Was dazu auch gehört, oftmals geht das so ein bisschen in Vergessenheit, das sind alles Szenarien, in die man solche Lernprozesse überhaupt einbetten kann. An der Stelle werde ich jetzt ein bisschen didaktisch. Sie sagten ja gerade, allgemein, die Didaktik ist das Institut, in dem ich in Köln war. Das mache ich aber auch kurz. Das heißt, Sie bilden, bilden das eine in ein didaktisches äh, Szenario. Vorlesung ist eins, Tutorium wäre ein anderes und und und. Ähm, dazu gibt es relativ ähm, gute äh, pädagogische Forschung, die sehr gut dokumentiert und systematisiert ist, beispielsweise hier von Karl-Heinz Flexig. Was glauben Sie, wie viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt es denn, also in Europa, solche Lernprozesse zu organisieren? Also zwei habe ich schon gesagt, es müssen mehr als zwei sein. Sind es zwei, sind es zehn, sind es hundert, 100, sind es tausend. Karl-Heinz Flexig hat das in einem empirischen Projekt analysiert und der hat die folgenden rausbekommen, grundsätzlich, plus Variation. Oh, bei mir sieht es grün aus. Und dann sehen Sie auch solche Sachen wie Vorlesung, Tutorium, was man hier von der Universität auch kennt, und andere oder Fernunterricht, da ist man schon wieder dichter an E-Learning, und andere Bereiche, die an der Uni eigentlich keine große Tradition haben. Formulatur, Schüler-Meister-Beziehung, so wie man das beispielsweise aus, äh, aus Kunsthochschulen kennt. Also man lernt irgendwas, indem ein Schüler mit einem Meister das einfach macht und über einen gewissen Zeitraum. So. Das ist grob, es gibt noch irgendwie Variationen und so weiter, aber als eine grobe Orientierung. Also dann würde man aus der Perspektive von Karl-Heinz Flexig sagen, ja, wie kommen denn eigentlich Medien, wie passen die eigentlich zusammen mit diesen äh, Szenarien? Im Kern geht es dann um äh, pädagogische Fragen, ähm, die auch in den Fachdidaktiken immer eine Rolle spielen, die habe ich hier noch mal kurz genannt, der Vollständigkeit halber. Und Sie überlegen sich dann, welche Arbeitsformen, welche Zielgruppen, äh, Sozialformen und alles, was dazugehört. Das ist der medienexterne Teil, den äh, lasse ich mal so stehen und ich komme zum ähm, Medieninternen. Also das, was die Eigenschaften von Medien sind, das ist ja das auch, wenn man über E-Learning spricht, was erstmal nach meiner Wahrnehmung eher im Zentrum steht. Und ich beginne mal mit einer Definition von 1995 von Stefan Bollmann. 1995 war Multimedia Wort des Jahres. Und er sagt: Neue Medien sind halt alle Verfahren, digitale Technologie, bislang nicht gebräuchlich, neuartige Form von Kommunikation. Und das stimmt. Aus einer mediendidaktischen Perspektive müsste man es allerdings ergänzen und sagen: Ja, es geht auch um bislang nicht gebräuchliche Formen von Lehren und Lernen. Also es geht um über Kommunikation hinaus. Und ähm, das ist ja genau der Punkt, an dem wir uns auch äh, gegenwärtig ähm, befinden. Die Frage, was hat neue Medien für Lehren und Lernen bedeuten? Viele Projekte drehen sich ja genau, genau um diese Frage. Also, okay, es gibt jetzt Wikis, die sind nicht für einen pädagogischen Kontext gemacht worden, aber man kann sie da benutzen, aufgrund welcher Eigenschaften. Ich habe es mal hier... Ups ein paar von den Eigenschaften aufgeführt, die halt neue Medien aus einer pädagogischen Perspektive besonders interessant machen. Ich will ja auch nicht alle durchgehen, vielleicht nur auf dem Punkt von Nichtlinearität und Hypermedialität nochmal eingehen. Diese Idee, dass man sich mit einem Gegenstand nicht auf einem definierten Weg auseinandersetzt, also nicht wie bei meinem Prumenta-Boy, sondern auf unterschiedlichen Wegen, also man kann sich einem Gegenstandsbereich auf unterschiedlichen Wegen nähern, ist seit Internet eigentlich eine Argumentationsfigur, die sich immer durchzieht, die positiv äh, konnotiert wird mit Blick auf Lernen. Und es gibt halt noch ein paar anderes, ganz klar. Ähm, der grundlegende Punkt dabei ist, dass man den, den Computer natürlich als einen universellen Turing-Automat versteht und äh, ich hatte eben ja von, von Multimedia schon gesprochen, ein Computer kann natürlich alle anderen Medien simulieren. Das heißt, der Computer der kann so tun, als wenn er ein Radio wäre, ein Projektor, ein Fernseher und so weiter. Und das kann nicht nur ein Computer, das, kann, das können Sie mit jedem Smartphone ja machen, was ja auch ein Computer ist. Also da, sehen Sie, da ist der, der Raum, der Möglichkeitsraum sehr groß. Interessant ist jetzt an dem, ähm, an dem Punkt aus mediendidaktischer Perspektive, dass Sie bei allen Medienangeboten äh, die theoretische Ausrichtung erkennen können, analysieren können und in jedem Produkt erkennen können, was eigentlich derjenige der es erstellt hat, glaubt, was gutes Lernen wäre. Das können Sie am prumenta erkennen, an den langenscheids lehrbriefen und auch an ganz vielen multimedialen Produkten. Eins meiner Lieblingsbeispiele, das ist so ein Zehn-Finger-Schreibkurs für den PC, der wurde ausgeliefert auf einer, auf einer, also erst auf Diskette, anschließend auf einer CD-ROM, und der ist sehr, sehr rigide. Also Sie müssen genau das machen, was das Programm Ihnen sagt, und Sie können nichts überspringen, oder Sie können nicht sagen, kann ich schon, ich mache was anderes, das geht gar nicht. Und dann können Sie daran erkennen, was derjenige, der es gemacht hat, für gutes Lernen hält. Und auch was kapitelweise aufbaut. Und das funktioniert nicht nur mit dem zehn fingerschreiben sondern auch mit allen anderen Produkten. Und da kann man auch erkennen, das muss nicht unbedingt Ihre Art und Weise sein, zu lernen. Ein Problem aus der Anfangszeit von E-Learning, würde ich vermuten, war, dass viele Produkte auch so relativ schnell also aus der technischen Perspektive gemacht wurden, also was ist technisch möglich. Und dann hat man natürlich Produkte, die natürlich funktionieren, das ist gar keine Frage, der promenta funktioniert ja auch, aber das entspricht nicht mehr Lerngewohnheiten. Diese ganzen Unterschiede hat man da drin. Didaktisch geschlossen und offen meint die Unterscheidung, dass diese Medien natürlich immer unterschiedlich stark festgelegt sind und sie halt in Lehrprozessen unterschiedlich damit arbeiten können. Wenn Sie ein Video haben, das können Sie im Prinzip nur einsetzen, wie es ist. Also Sie können es natürlich nachvertonen, schneiden und so weiter, das wird in der Praxis aber nicht gemacht. Bei anderen Medien ist das sehr, sehr offen. Also wenn Sie beispielsweise mit Simulationsumgebungen arbeiten und keine Kooperationsumgebungen im Netz da ist, also, oder mit der Lernbar, da ist nicht deutlich, was die eindeutige Verwendungsweise sein kann. Das ist didaktisch relativ offen. Es liegt an Ihnen als Lehrender, das zu füllen. Okay, ich komme jetzt zu meinem kleinen Exkurs Schullandsnetz. Wie gesagt, daran kann man gut erkennen, wie sich diese Perspektive von instrumentell eigentlich dreht. Und Schullandsnetz, ich weiß nicht, inwiefern Sie damit vertraut sind, das ist ein Projekt der Schul- und Unterrichtsentwicklung, wie das so landläufig bezeichnet wurde, bei meiner, bei meiner eingangs gezeigten Differenzierung von unterschiedlichen Ebenen würde man sagen, das ist die Idee, dass man Institutionen und Lehre und Schulen an sich und Lehrer vor allen Dingen auch über die Einführung von Computertechnologie in eine bestimmte Richtung lenkt. Sie hatten heute Morgen das ja mit dem Tanker so also schön gezeigt, der so ein bisschen abdriftet, das wäre auch die Idee hier. Aus unterschiedlichen Gründen hat das nicht funktioniert, so wie man das dachte, aber die Ergebnisse sind nicht so sehr interessant, weil man halt, wie gesagt, diese Grundstruktur erkennen kann. Ich beginne mal mit ganz allgemeinen Informationen. Gegründet wurde Schulenlandsnetz 1996 unter dem Motto Verständigung weltweit und es wurde 2011 nochmal fortgesetzt mit einem etwas anderen Schwerpunkt und das war von Anfang an als eine Kooperation gedacht und als eine Ausstattungsinitiative. In pädagogischen Kontexten hat das für relativ große Diskussionen gesorgt, weil da dieses Prinzip von Public-Private-Partnership zum ersten Mal im größeren Umfang umgesetzt wurde. Und das Bildungswesen, oder das Schulwesen genauer gesagt, sehr reserviert war, was beispielsweise den Einfluss der Telekom angeht. Das ist eine ganz lange Diskussion. Was bedeutet das eigentlich, wenn Telekom Technologie sponsort und die auf einmal in Schulen kommt? Und was, welches Ziel verfolgt eigentlich die Telekom damit? Und sollte Pädagog sich darauf einlassen oder nicht? Lange Diskussion. Aber das ist nicht der Hauptpunkt gewesen der Auseinandersetzung, sondern die Auseinandersetzung ging eigentlich in eine etwas andere Richtung. Also die, der Fokus ist eine Ausstattungsinitiative erstmal und die Perspektive war Schulentwicklung und vollkommen irritiert war man, dass, man, dass die erste, die, das erste Projekt, kann man sagen, oder der erste Schritt, der war Ideen gesucht. Das bricht natürlich mit der Zweckmittelrelation, die man in der Pädagogik normalerweise hatte. Man ist davon ausgegangen, dass man Computer bekommt, um ein definiertes Ziel zu erreichen und umzusetzen. Und dann sagt der Lehrer, wie kann das denn sein? Denn die schenken uns Computer und die sagen uns gar nicht, was wir damit machen sollen. Solange die es nicht wissen, machen wir es gar nicht. Und Wenn die keine Idee haben, was man damit machen kann, was sollen wir denn damit überhaupt? Und äh, es hat relativ lange gedauert, ähm, bis man sich von so einer Perspektive freimachen konnte, weil das der Pädagogik natürlich inhärent ist. So, es gibt ein Ziel, was man verfolgt, das war ja auch in der Definition bei Toluceki, eben mit der Mediendidaktik so, ist in der Pädagogik und in der Didaktik generell stark verankert, und wenn dann jemand kommt, der sagt, ja, ich habe zwar ein Mittel, aber ich kann dir gar nicht sagen, was das Ziel ist, oder versuche es mal selbst rauszubekommen, das kann nur für Irritation sorgen. Das, und das hat es auch. Ich habe in der Zeit in dem Projekt gearbeitet, die haben Lehrerfortbildung gemacht und wir haben die Hälfte jeder Fortbildung damit zugebracht, erstmal zu klären, was das für eine Zumutung ist. Und, dann, und das Argument war immer das Gleiche, solange es keine Handreichung dazu gibt und kein Material, und Sie mir sagen, was ich in der fünften Klasse damit machen kann, mache ich erstmal gar nichts. Das war der Ausgangspunkt. Der interessante Punkt ist dabei wirklich, dass diese instrumentelle Verwendung hier nicht mehr funktioniert. So eine, also Mittel zum Zweck, was ich eben als Hammer gezeigt habe oder als Katalysator, das funktioniert nicht. Und auch dieses Medium, also Technik als Medium, so eine Vermittlung, das ist davon im Kern berührt. Das ist sozusagen der Kern der Auseinandersetzung. Und der springende Punkt aber dabei ist, dass man Computertechnologie, und das ist auch der Hinweis mit dem, mit dem Turing-Automaten, dass dieses zweck Zweck-Mittelverständnis eigentlich nicht zu dieser Grundstruktur von Computer passt. Das bedeutet nicht, dass man damit keine Ziele äh, erreichen könnte, sondern es ist eher so, dass es, äh, mehr, ähm, dass man, dass es nicht festgelegt ist, sage ich das mal hier ganz allgemein. Also es ist ein Mittel zum Zweck und gleichzeitig nicht mehr Instrument auf einen bestimmten Zweck bezogen. Das ist eine universelle Turing-Maschine. Viele von Ihnen kommen ja aus dem technischen Hintergrund, ich glaube, da erzähle ich ja keine Neuigkeiten. Für Pädagogik war das, äh, war das einigermaßen schwer zu verstehen. Okay. Aber jemand, der das natürlich sehr... Also, der das sehr früh verstanden hat, Werner Sesing hier von der TU in Darmstadt, hat es gibt einen Überschuss von Mitteln über vorgegebene Ziele. Und ähm, dieses Mittelzweckverständnis ist der medialen Grammatik von Computern nicht angemessen. Das heißt, man kann mit Computern mehr machen. Und vor allen Dingen Dinge, die im Vorfeld vielleicht noch gar nicht klar sind. Also jetzt, wenn man von 2015 rückguckt auf die letzten zehn Jahre, würde man sagen, ja, das ist keine besonders, ähm, ja, das ist so etwas wie Alltagserfahrung. So wenn man in einem Geschäft tätig ist, was Sie ja sind, dann ist das kein überraschender Punkt. Aber wie gesagt, für Pädagog war es das schon. Ähm, dieses, genau, dass dieses Verhältnis sich ändert. Das ist übrigens kein Punkt, der jetzt für Pädagogik ähm, irgendwie, ähm, also, oder nur für Pädagogen eine, eine Bedeutung hätte. Ich habe nochmal zwei Zitate rausgesucht, hier eins von Gerhard Schulze aus der Soziologie, äh, der, das, der so eine Entwicklung auf einer gesellschaftlichen Ebene auch festmacht. Also das kannte man früher die Mittel nicht, so sind es heute die Zwecke, die unbekannt sind. Ja. Kann ich jetzt an der Stelle alles nicht ausführen. Ich will nochmal hinweisen auf Sigmund Baumann. Wir haben die Lösung gefunden, weil jetzt, was wir jetzt brauchen, ist das passende Problem. Also so ein bisschen, ein bisschen überspitzt an dieser Stelle, aber genauso ist es. Ja. Und jetzt zitiere ich im Folgenden nochmal an mehreren Stellen wieder Werner Sesing. Er sagt, es ist nicht mehr erst die Idee und ähm, dann die Frage nach der Realisierung zu den Mitteln, sondern es ist jetzt die Mittel. Und es geht darum, wie man das eigentlich pädagogisch, kreativ, innovativ ausschöpfen kann. Wie man die Möglichkeiten, die darin stecken, ähm, ja zur Entfaltung bringen kann. Und äh, dann auch wieder eine These, die für Pädagogik erstmal relativ äh, schwer zu verdauen ist, dass der Erneuerungsimpuls, so scheint es, relativ ist das ein bisschen, ähm, geht jetzt von Geräten und Programmen aus. Es wird nicht dadurch bestimmt, es ist nicht determiniert. So. Aber es ist eine neue Situation, mit der sich Pädagog, Didaktik dann erstmal auseinandersetzen muss. Und die These ist an der Stelle auch, und das ist so ein bisschen ähnlich in der Argumentationsstruktur, wie das bei Heimann Otto Schulz war, dass, dass ein Computer kein einfaches Werkzeug ist in der Perspektive, sondern dass man mit einem Computer neue Lernräume schaffen kann, die es verantwortungsbewusst zu entdecken gilt. Und auch da ist interessant zu sehen, dass das bei vielen E-Learning-Produkten nicht der Fall ist. Man macht, einen, man macht einen, sehr, äh, einen sehr großen Raum eigentlich auf, bietet Potenzial für ganz viele unterschiedliche Prozesse und macht das aber gleichzeitig wieder ganz dicht und eng. So, dann sind es auf einmal sind es nur noch drei Funktionen, die man als Lerner machen kann. Und man kann auf einmal nur noch einen Multiple-Choice-Test machen. So, dann hat man erst einen Raum geöffnet, aber dann an einer Stelle wieder sehr stark ähm, eng gemacht, kann man sagen. Und nach werner Sesing ist dann diese humanen Leistung von Technik, in dem Fall nicht im Herstellen, Machen oder in instrumenteller Praxis, sondern in einer einräumenden, raumgebenden, entbinden und ermöglichenden Praxis. Das bedeutet, das ist genau dieser Dreh, den ich eben kurz angesprochen hatte mit Bildungsräumen, Was ist ein Raum, der da geschaffen wird, der von bestimmten Zwängen entbindet, aber trotzdem noch ähm, Möglichkeiten bietet für auch eine bestimmte Art, beispielsweise von Kommunikation und Auseinandersetzung. Und ähm, was es ja zu vermeiden ähm, gilt, an der Stelle wäre eine Softwareumsetzung von dem, was ich eben als prumenta gezeigt habe. Und es gibt relativ viele ähm, Softwarelösungen, die leider genau in die Richtung gehen. Und dann würde man sagen, ja, also die, die Idee, in den Raum aufzumachen, wo halt auch unterschiedliche Prozesse stattfinden, würde dem so ein bisschen entgegenstehen. Der Promenterboy, boy der, der lässt nur eine Möglichkeit der Bearbeitung zu, im Extremfall. Okay, den zweiten Punkt, ich mal. Ähm, interessant ist es für, ähm, für Pädagogik an der Stelle, ähm, weil man, wenn man ähm, durch so eine Verschiebung der Perspektive, wegzugehen von dem Instrumentellen, äh, würde den Anschluss hier bilden, wie das Werner Seesings sagt, dass sich äh, Pädagogen und Pädagoginnen von dieser klassischen ähm, Technikfeindlichkeit entfernen, und der Grund dafür lag meistens ja genau in diesem Bildungsverständnis. Also was wir machen, das ist kein instrumentelles Herstellen. Und wenn man aber mit so einem Perspektivwechsel eher auf, auf solche Räume schaut, dann hat man das Problem von instrumentell gar nicht mehr. Und die Idee, können wir überlegen, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, wäre, wenn man halt ähm, sich nicht auf dieses Instrument so sehr ver versteift, was sowieso mit Computertechnologie eigentlich zusammenpasst, dass es eigentlich ein sehr großes Potenzial entfalten müsste, genau, genau für die Personen, die ähm, Computertechnologien mit der Perspektive ähm, klassischer Bildungstheorie immer ähm, eigentlich abgelehnt haben. Und ich glaube, dass das eine Grundfigur ist, die sich in ganz vielen Auseinandersetzungen auch wiederfinden, wenn es um E-Learning und um Lehrende an der, an der Uni geht. Es ist keine, insofern keine herstellende Praxis, es ist keine, keine eindeutige zweck mittel -Relation. Es ist eher ein Gegenstand für eine kreative Auseinandersetzung. Und dann ist man leider aber in einem ganz anderen Feld. Das ist auf einmal Kreativität gefragt. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich komme mal zu unserem kurzen Fazit von Lehrensrund und Bildungsraum. Ich hatte es an mehreren Stellen schon gesagt, also Computer im Bildungssystem und auch in der Hochschule kann man nicht begreifen als einen Katalysator. Und auch nicht nur in dieser Mittel-Zweck-Relation. Also es ist kein Hammer in dem Fall. Es geht auch nicht immer nur um einen höher, schneller weiter. Das haben wir heute Morgen ja auch gehört. Also es gibt noch andere Kriterien als Effektivität und Effizienz. Ich würde jetzt eher, oder ich plädiere in diesem Vortrag für diese Perspektive von Bildungsraum, die halt nicht instrumentell gedacht ist. Wenn man auf dieser Perspektive medien sich das Feld anschaut, dann muss man erstmal sagen, es ist ein Moving Target, das ist, glaube ich, klar. Ändert sich ganz viel, erstmal im Bereich von Medien, das habe ich ja eingangs so ein bisschen verdeutlicht, Lernende ändern sich auch und der Bildungskontext wandelt sich auch. Bei Lernenden kann man das auch gut, ähm, gut sehen, äh, wenn man aus der, Be aus der Perspektive von äh, informellen Lernprozessen schaut. Das, was wir an der Uni hier machen, äh, findet statt auf dem Hintergrund informeller Lernprozesse von Studierenden, die im Netz stattfinden. Und ähm, dazu gehört alles, was man so landläufig halt äh, im Netz macht und kennt. Und äh, Communities gehören dazu und, und, und. Ja, die Khan Academy gehört dazu und ganz viele andere Dinge. Das heißt, was wir hier machen, wird immer reflektiert auf dem Hintergrund aller Dinge, die da draußen stattfinden. Und die ändern sich ständig. Deswegen sind die Ansprüche wahrscheinlich auch höher geworden. Vorlesung klassischerweise, indem ein Lehrender ein Buch vorliest, weil die Studierenden keinen Zugang zu Büchern haben. Die Vorlesung, die einzige Gelegenheit ist zu erfahren, was in dem Buch steht, hatte damals eine unglaublich wichtige und zentrale Bedeutung. Heutzutage, ich weiß gar nicht, Sie haben heute Morgen von der Veranstaltungsevaluation gesprochen, ich befürchte, wenn ich ein Buch vorlesen würde, dann würde die dementsprechend negativ ausfallen. Und klar, der Kontext hat sich vollkommen gewandelt, das geht gar nicht mehr. So. Und äh, der zweite Punkt, ähm, den ich noch nochmal deutlich machen will, ist dieser Ausgangspunkt, das ist eine Relation, das ist ein Spannungsverhältnis von Lernenden und Lerngegenstand, von Inhalt und medialer Darstellung und von Medium und didaktischen Setting. Und auch das ändert sich ständig. Wenn man jetzt irgendwie nochmal überlegt, was aus einer mediendidaktischen Perspektive dann tatsächlich wichtig ist, das ist ja auch die Frage, was müsste man eigentlich im besten Fall an der Universität lernen, um damit so ein Problem zu bewältigen, dann würde ich erstmal betonen wollen, dass es ein kreativer Prozess und auch ein innovativer, wenn es um diese Passung geht. Das ist nicht damit getan, also ich werde jetzt hier am Ende keine Liste austeilen mit vier Punkten, die Sie abhaken könnten und sagen, ja, so wird es gemacht und so mache ich es. Das funktioniert so nicht. Ich habe mal aufgeführt, Punkte, von denen ich denke, dass es auf jeden Fall eine gute Voraussetzung wäre. Wissen um allgemeine Pädagogik und Didaktik. Allgemeine Pädagogik ist auch in der Erziehungswissenschaft selbst jetzt nicht der Bereich, den alle am liebsten machen. Aber viele Dinge, die man heute als ganz neu diskutiert, findet man da wieder. Wir haben heute Morgen kurz über Flipped Classroom gesprochen. Die Idee, dass man sich mit Medien im Vorfeld einer Sitzung auseinandersetzt, um dann in der Sitzung zu reflektieren und zu diskutieren. Und das würde ich sagen, naja, Flip Klassung der Begriff vielleicht nicht, aber diese Idee, die Grundfigur, die können Sie bei Comenius nachlesen. Und also da würde ich sagen, so, also, dann relativieren sich auch viele der ganz neuen Ideen oder stehen auf jeden Fall in einem anderen Kontext. Didaktische Szenarien, was ich eben mit Karl-Heinz Flexig so ein bisschen angedeutet habe, dann Medienpädagogik, Mediensozialisation, also das ähm, Argument, dass natürlich Universität immer in einem Kontext stattfindet und dass der Kontext ist informelles Lernen und Mediensozialisation. Also das ist das, wo wir auch natürlich irgendwie anschließen. Wenn Sie überlegen, in einer Veranstaltung mit Twitter zu arbeiten, dann wäre es wahrscheinlich lohnend, sich mal zu erkundigen, wie viel der Studierenden wenigstens im Schnitt überhaupt Twitter haben und kennen. Und auch das ist interessant zu sehen: das ist nicht 80 Prozent. Also je nachdem, welche Fernsehprogramme Sie verfolgen, glauben Sie vielleicht, sind Sie sind der Einzige, der das nicht regelmäßig macht. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sehen Sie das ist nicht der Fall. Und äh, der letzte Punkt natürlich äh, ganz zentraler, aber auch ein zentraler Wissen um Medien, was man als mediale Grammatik bezeichnet. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der ähm, wichtig ist, weil nur dann man auch von so einem Passungsverhältnis überhaupt ausgehen kann. Ähm, es gibt viele, viele Beispiele, an denen man das sehen kann, wenn Sie beispielsweise darüber diskutieren ähm, über Einsatz. Ich werde das letzte mit Blogs. Wo ich sage, okay, Hochschule, es wäre auch super, wenn die ganzen Studierenden Blogs schreiben. Ähm, als eine Art äh, Portfolio. Und dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. Also ähm, so eine Art von schriftlichen Texten zur Reflexion ist immer gut. Aber Blogs eigentlich, also Weblogs, funktionieren nochmal anders. Da wird immer so eine Blogosphäre mitgedacht, in der man sich vernetzt mit anderen und so weiter und Gemeinsamkeiten herausstellt. Und das kann man natürlich in Lehre machen. Das würde die mediale Grundstruktur von einem Webblog auch nahelegen. In der Regel wird aber mit einem Weblog das gemacht, was man eigentlich auch mit Word machen könnte. So, jeder schreibt für sich alleine einen Text, kann man auch machen. So kommt auf das Szenario an, aber da würde ich sagen, wie eben bei der Simulation auch, ein Weblog könnte mehr. Gut, und meine, meine Abschlussfolie, auch wieder Werner Seesing, der sagt, dass das innovative Potenzial von neuen Medien also keineswegs darin liegt, dass diese Medien, dass ähm, den Mehrwert das Potenzial für Lehr- und Lernprozesse aus sich raus selbst automatisch entfalten, wie ein Katalysator, sondern der Punkt hierbei ist, dass neue Medien äh, provozieren Nachdenken über neue Lernformen und nötigen jetzt Pädagogen, Pädagogen dazu innovativ zu sein. Und ich glaube, das, das ist der Kernpunkt an dieser Stelle. Wir haben es ständig mit neuen Medien zu tun und äh, da ist genau diese Kreativität gefragt und dieses Nachdenken über neue Lernformen. Und wenn ich die Beispiele auch der Projekte hier richtig verstanden habe, dann kann man die genau auch so verstehen als Nachdenken über neue Formen der Lehre, der Auseinandersetzung des Lernens vor allen Dingen, die aufgrund von neuen Medien möglich werden. Und auch deutlich wird in vielen Projekten, dass es sehr stark von Lernenden gedacht ist. Also die Frage, wie man wirklich Lernen unterstützen und fördern kann, Nur das Lehren selbst ist natürlich immer damit verbunden, aber in vielen Projekten erstmal nachgeordnet. Es geht, nicht in, es geht nicht in erster Linie darum, neue Lehrmittel zu generieren und zu erfinden, das war die Unterscheidung, die ich am Anfang auch hatte, sondern über Lernmedien nachzudenken. Und das ist genau der Punkt, glaube ich, an dem wir gerade stehen, auch im Bereich von neuen Medien, der sich natürlich sehr stark ändert. Man würde sagen, natürlich ändert sich der, also die mediale Seite, die ändert sich ganz stark und rasant aber die mediendiaktische Fragestellung mit diesem Passungsverhältnis und diese Idee auf Lernen zu beziehen, die ist relativ konstant. Nichtsdestotrotz ist ein kreativer Prozess. Gut, soweit zu meiner Einführung. Ich bedanke mich für Aufmerksamkeit und Anwesenheit und freue mich natürlich auf Rückfragen, Anmerkungen, Widerspruch, Zustimmung.